dass dieses Gefühl, was ich habe beim Probeschwung, auch tatsächlich nachher mit an den Ball geht, um den Putt dann auszuführen. Die Aufgabe heißt jetzt, wir nehmen fünf Bälle, legen sie in die Reihe und ich würde ganz gerne, dass ihr ein Gefühl für Temporhythmus habt, vielleicht auch dabei im Kopf ein bisschen zählt, zum Beispiel das Tempo 1, 2. 1, 2. Der macht dir die Augen zu. 1, 2. 1, 2. Okay. Ich habe ein Gefühl für Tempo. Stelle mich hinter den Ball, Augen zu. 1, 2. Ich mache meinen Pad. Ich schaue nicht, wo er hingeht. Nächster Ball, Augen zu. 1, 2. schaue nicht, wo er hingeht. 1, 2. Pad jeweils mit Augen zu. 1, 2. Und 1, 2. Ich habe jetzt 5 Pads gemacht. Und ihr seid dann gut, wenn ihr schafft, diese fünf Putts mit geschlossenen Augen ungefähr auf eine Patterlänge zu putten. Wie du es geschafft hast. Genau. Und jetzt kann man das natürlich ausdehnen und die Schwungumfang ein bisschen vergrößern. Das ist einfach nur dafür, dass dieses Gefühl, was ich habe beim Probeschwung, auch tatsächlich nachher mit an den Ball geht, um den Putten auszuführen.